Guten Morgen, es ist wieder ein Monat vorbei und ich mache mich nackig, was meine Einnahmen angeht und wie es mit dem Projekt Rogana möchte die Welt verbessern und davon auch leben können aussieht. Die Menschen fragen sich oft, warum machst du deine Einnahmen eigentlich öffentlich? Das ist ganz einfach, weil ich der Meinung bin, nur 100%ige Transparenz und Offenheit bringt die Menschen nach vorne. Auch deshalb habe ich jetzt zusammen mit der Hannah einen Kanal über Sexualität eröffnet, wo wir beide genauso offen über die Dinge reden, wie sie sind und äh, ja, aber wie sie zwar real sind, sage ich mal, aber wie sie eben oft keiner anspricht oder sie sich nicht getraut anzusprechen oder das nicht möchte aufgrund einer Konditionierung. Und ich bin es eben auch leid, wenn die Menschen über Sexualität genauso wenig offen reden wie über das Geld oder andere Dinge, die durchaus eine Bedeutung haben und die durchaus auch unser Verhalten in der Realität in unserer Umwelt auch motivieren und auch steuern und deswegen bin ich für eine hundertprozentige Transparenz, weil man dann einfach besser von anderen und auch für sich selber lernen kann. Viele sind ja nicht mal ehrlich zu sich selber und reden nicht mit sich selber über die Dinge, wie zum Beispiel Sexualität. Sondern verdrängen die einfach. Wir leben in einer Informationsgesellschaft, also lasst uns ehrlich über die eigenen Erfahrungen informieren und aufhören irgendwelche Theorien aus dem Untergrund der anonymen Masse als Diskussionsgrundlage zu nehmen, lasst uns echt sein und uns tolerieren egal wie unterschiedlich wir sind. Menschen müssen konfrontiert werden mit dem was IST und nicht irgendeiner manipulierten Scheinwelt oder nur dem was man selber sehen will und nur wenn man selber authentisch ist hat man eine Chance, das Leben tatsächlich zu leben und dies eben dann auch weiterzugeben an andere und nicht nur eine, eine eingebildete oder, oder zwanghaft zusammengeschusterte Weltanschauung zu vertreten. Ich lebe zu 100% offen und liebe alle Menschen und wie kann ich dann ernsthaft dieses dann rechtfertigen, also dieses, diese Geheimniskrämerei über das Geld, äh, ja, wenn ich dem Finanzamt meine Einnahmen ja sowieso mitteile. Also warum nicht auch den Menschen, die ich liebe? Das würde für mich keinen Sinn machen. Von daher gibt es einmal im Monat und auch das solange es diesen Kanal gibt, meine Einnahmen ganz offen. Sie setzen sich diesen Monat aus Affiliate Einnahmen, Einnahmen der Gespräche, Patreon Einnahmen und Youtube Werbeeinnahmen zusammen. Äh, auch exakt in dieser Reihenfolge. Der Smoothie Man ist nun quasi wahrscheinlich endgültig ein reines Hobby geworden und auch das möchte ich ja, explizit nicht verheimlichen. Ebenso wie die Grundidee dieses Kanals mit dem was ich gerne tue auch meine Existenz zu sichern war die Idee des Mans konzipiert. Aber viele Eltern geben den Kindern eben, eben kein Euro für einen gesunden Smoothie in der Schule mit und auch aufgrund der Tatsache dass ich gerade diesen Kindern dann trotzdem auch einen kleinen Becher geben möchte, weil scheinbar ihre Eltern nicht die Notwendigkeit einer gesunden Ernährung kennen und die Kinder wenigstens sich an das, an das tolle vitalisierende und gesunde Getränk erinnern sollen, wenn sie abends wieder ihr Schnitzel vorgesetzt bekommen, generiere ich ja, dadurch eben dann jetzt keine großen Einnahmen mehr durch den Smoothie und fällt als Einnahmequelle einfach weg, muss man so sagen und ja ist jetzt ein Hobby. Ne? Auch an der Affiliate Front sind in diesem Monat die Einnahmen etwas zurückgegangen. Was ich aber gar nicht mal so negativ interpretieren kann, da ich ja, einfach mal impliziere dass die Menschen sich weniger kaufen und damit den Konsum sinnvoller gestalten. Und dazu halte ich ja in meinen Videos insbesondere den Produktrezensionen ja auch an, sich wirklich genau bewusst zu machen was man braucht und sich dann bestmöglich zu informieren und dann erst das Geld auszugeben. Äh, ja. Aber natürlich trotzdem ein fettes Dankeschön wenn ihr ausgehend von diesem Ablauf und auch meinen Empfehlungen hier bei Youtube oder links auf meiner Homepage oder generell Reflinks von mir Euren Einkauf beginnt. Das ist nach wie vor der größte Posten meiner Einnahmen. Dann die Gespräche, das Prinzip der freiwilligen Bezahlung habe ich ja eingeführt bei den Gesprächen und äh, das hat sich auch bei mir jetzt komplett etabliert und ich möchte da auch nicht wieder zurück. Äh, und da gibt es, das kann ich jetzt so als erstes Feedback sagen. Eine interessante Tendenz. Aber das bitte wirklich nur als Tendenz nehmen. Also tendenziell, wenn ich das Gefühl hatte, in dem Gespräch viel helfen zu können und sehr viel Potenzial zur Verbesserung der entsprechenden Lebenssituation aufgedeckt zu haben und Hinweise gegeben zu haben, da waren die freiwilligen Beträge eher gering. Und wenn ich überhaupt gar nicht den Eindruck hatte, besonders viel geholfen zu haben, dann waren die freiwilligen Beträge plötzlich recht hoch, also die man mir danach gezahlt hat. gegeben hat. Natürlich habe ich mir dann meine Gedanken gemacht, warum das so sein kann und ich habe einfach mal die Theorie aufgestellt und da möchte ich mit Euch gemeinsam dann auch gerne darüber diskutieren in den Kommentaren, dass die Menschen irgendwie auch in einem Coaching oder einem Gespräch wo sie neue Inspiration und neue Informationen haben möchten, tendenziell dann doch lieber das hören möchten. Was sie schon in ihrem Mindset haben und wo sie sich eher bestätigt fühlen und dass ihnen diese Bestätigung dann eben Mehrwert ist als ja, eine neue Inspiration. Und andersrum natürlich auch, wenn man ihnen viele Gedanken und Erfahrungen mitteilt ähm, die sich nicht mit ihren decken, äh, dass man das eher weniger als Hilfe begreift. Das ist zumindest meine, meine, meine Theorie. Dann gibt es natürlich auch ganz normale Tendenzen innerhalb dieser freiwilligen Bezahlung, dass Menschen, die zum Beispiel weniger Geld zur Verfügung haben, eben auch weniger bezahlen. Das ist ja auch das, der Sinn da gewesen. Alles in allem bin ich aber sehr, sehr, sehr zufrieden mit der Umstellung auf eine freie Bezahlung und kann es jedem nur empfehlen. Es entspannt die ganze Situation de, der Gespräche auch wirklich deutlich. Und äh, das Geld wird entsprechend wirklich einfach zu einem, zu einem, zu einem zu adäquateren Energieausgleich. Davon abgesehen ist diese Freiwilligkeit ja auch die Grundlage meiner Vision einer neuen Menschheit. Äh, kein Zwang zu haben, gerne geben und, und liebevoller Toleranz. Und wenn sich das widerspiegelt in, sozusagen in meinem beruflichen Alltag, dann ist es einfach die Perfektion. Dann lebe ich die Vision in dem Moment. Und das ist toll. Ne? Auch die Anzahl meiner Patrone also Patrons, ist im Mai auch wieder gestiegen und zwar um 5. Also Patrone, das sind diejenigen, die mich monatlich mit einem freiwillig gewählten Geldbetrag unterstützen. Diese Unterstützung kann natürlich jederzeit grundlos, und den Grund müsst ihr mir nicht sagen, ich verstehe das, genauso wie ich mich freue, dass ihr mich unterstützt, wenn ihr dann sagt, nein, ich möchte jetzt nicht mehr vollkommen in Ordnung, es kann jederzeit sozusagen gecancelt werden, also äh, ge aufgehört werden, und ihr könnt das stoppen. Ne? Sonst geht halt monatlich ein Betrag ab, den ihr frei wählt. Ja und die neuen, äh, die neuen Patrone sind äh, diesmal der Sascha, der Christian, der Calvin, der Ralf und der Martin. Ähm, aber nicht nur per Patreon wurde ich unterstützt, sondern auch durch einmalige Beträge. Entweder ganz oldschool durch einen Brief oder per Paypal. Da auch ein fettes Danke an Thomas und Marita, Christine, Chrissy, Lydia, Saskia und dem Stefan. Genau. Diese Menschen äh, sehe ich nicht weniger als meine Unterstützung an äh, oder, oder Patrone an als die, die äh, ja, mich über diese Patronenwebseite dauerhaft unterstützen. Also einfach nur ein Tool, was das ein bisschen einfacher macht für die Menschen, dass sie eben nicht einen Brief schicken müssen oder beim PayPal. sondern die einfach sagen, ja, monatlich 1 Dollar, 10 Dollar, je nachdem, äh, ja, was derjenige für ein Gefühl hat, äh, wird überwiesen an Christian und damit möchte ich ihn unterstützen. Da da auch nochmal explizit an die Menschen, die es auch einmalig machen oder über Patreon machen, äh, weil ich weiß, wie schwer es vielen fällt, Geld für etwas zu geben, was man auch kostenlos bekommen kann. Wirklich ein dickes Dankeschön. Als letztes die Werbeeinnahmen von YouTube. Das bedeutet, wenn ihr den Spot, der vor den Videos kommt, mindestens 15 Sekunden ich, sind das oder zu Ende schaut oder darauf klickt, bekomme ich einen, einen Betrag von den Unternehmen, die für diese Werbung bezahlt haben genauso wie für diese Werbebanner, die manchmal äh, sozusagen klickbar sind. Also wenn ihr da drauf klickt, äh, dann bekomme ich äh, da bekommt YouTube und ich bekomme von den Werbebudget der Unternehmen jeweils einen Teil. Ja? Also einfach mal Danke an alle, ja, die sich durch mich inspiriert oder informiert genug fühlen äh, um mich zu unterstützen, dazu zählen neben den finanziellen Aspekten aber natürlich auch diejenigen die mir ihr Feedback hinterlassen ne? und damit sozusagen diese Dynamik zwischen uns auch äh, ja, gestalten so wie sie ist. Ne? Also ich bin der Meinung wir haben auf unserem Kanal eine ziemlich, ziemlich eigene Dynamik. Gerade wenn ich die Kommentare auf anderen Kanälen lese, sehe ich bei uns. Sagt mir, wenn ihr das anders empfindet. Ne? ich ist natürlich leicht zu sagen, hey, das ist genau wie, mein Produkt ist das Beste, mein YouTube-Kanal ist der Beste, mein Pfots riecht am besten und so weiter. Deswegen, äh, weil ich das sehr gut finde. Ne? Und Ich tue ja auch da einiges dafür und ich versuche da auch mit euch wirklich da auch ja dieses dieses Niveau was wir haben auch zu halten und zu intensivieren eine persönliche Bindung aufzubauen trotz dessen dass ich von vielen ja nur den Nick kenne ihr mich ja persönlich deswegen rufe ich auf kommt zum Pottlack kommt mein Garten besucht mich ne also da bin ich schon nicht wenig stolz drauf und entsprechend äh, ja dann fällt es Danke an diejenigen die auch mal Feedback hinterlassen ne? auch wenn es nur mal ein kurzes Danke jetzt fürs Video ist oder sowas und da, das freut mich jedes Mal ne und das ist auch egal ob, äh, bei dem Feedback auch Daumen runter oder Daumen hoch immer also alles ein Feedback für mich ne und ich habe schon mal erklärt, äh, für, für das Ranking des, des Videos, was natürlich mit Daumen hoch und Daumen runter auch positiv beeinflusst wird und damit natürlich auch die Idee des Kanals. Das weiter voranzubringen. Die roganne Lebensweise, äh, da ist also irrelevant. Also wenn ihr Feedback habt und ihr seid mal nicht meiner Meinung, dann schreibt mir das in die Kommentare. Oder wenn ihr nicht die Zeit habt, sagt dann okay einfach Daumen runter. Ich bin da nicht böse, ne? Ich nehme das auch äh, ab, so sagen wir mal, drei vier Daumen nehme ich das auch. Also so meine Fans, ne? äh, nehme, ich das, nehme ich das auch ernst, ne? Also ich sehe, okay, da habe ich jetzt Unverständnis geweckt oder da, da, da, da resümiere ich das Video nochmal, was habe ich gesagt und sage, ähm, was ich gesagt habe, war das mal logisch äh, stringent, also die, die Argumentation und äh, ja, und dann ausgehend der kritischen Kommentare, die ich dann sehe, ähm, ja, rekapituliere ich auch das Video und entwickle mich selber weiter, reflektiere mich. Es ist ganz häufig passiert, dass ich in Kommentar von euch gemerkt habe, dass ich in dem Video zu weit gegangen bin oder nicht weit genug gegangen bin oder ähm, ja, irgendwie in irgendeiner Form, ja, nicht. Ich, ich, ich habe durch euch dann was gelernt und konnte mich reflektieren. Und das ist halt wunderschön. Und dann ist es natürlich am besten, äh, ja, wenn ihr euch wirklich die Zeit für in den Kommentar nehmt und äh, gerade insbesondere bei Kritik. Und da lerne ich einfach am meisten davon. Ja. Und da können wir am, be am besten dann auch diese Dynamik auch dann besser leben mit diesem Hin und Her. Das kann ich auf eure Sachen wieder eingehen und kann dieses in anderen Videos wieder raus geben und, und sagen okay äh, die und die Gedanken habe ich mir damals gemacht da habe ich mich entwickelt oder da habe ich mich nicht entwickelt oder das ist meine Meinung dazu oder Inspiration von euch die also Erweiterungen der Themenbereiche dass ihr sagt hey hast du da und da mal ähm, also das Thema ist ja ganz interessant aber hast du da schon mal geguckt da könnte man ja noch das und das machen und das ist dann wieder neuer Input und so weiter und so tun wir wie gesagt in der gemeinsamen Dynamik uns gegenseitig befruchten viele lachen bei dem Begriff ich weiß das aber es ist einfach so ne also insbesondere wegen meiner sexuellen Affinität. Aber ähm, es ist wirklich so, wir befruchten uns gegenseitig. Geistig vor allem. Vor allem. Ja, eigentlich nur. <lacht> ja, ähm, entsprechend, ja, ich, ich liebe diese Dynamik. Und, und ohne die Kommentare, ich könnte, glaube ich, wüsste gar nicht, ob ich den YouTube-Kanal machen könnte. Also, das ist mir total wichtig. Das wollte ich euch nochmal sagen. Das ist total wichtig, wenn ihr was hinschreibt, wenn ihr euch freut und äh, sonst was, ich, oder wenn ihr Kritik habt, äh, wenn ihr ja, alles Mögliche, schreibt in die Kommentare. Ähm, ich lese das gerne und beantworte nach wie vor jeden Kommentar. Wenn ich euren Kommentar mal nicht beantworten würde, kann oder, oder nicht kann ich, kann ja immer. Nicht nee, kann eben nicht immer. Dann ist diese Funktion ausgestellt. Das heißt, dass ihr, dass man auf euren Kommentar nicht antworten kann. Wenn man auf euren Kommentar antworten kann, beantworte ich jeden Kommentar. Also das ist nach wie vor so, ich beantworte jeden Kommentar. Wenn jetzt einer drei oder vier Kommentare schreibt, kann es auch sein dass ich demjenigen das zusammenfasse auf einen Kommentar antworte. Aber das ist mir halt eben wichtig, dass auch dieser Respekt den ich von Menschen habe. Wenn jemand sich die Zeit nimmt das was ich sage anzuhören, dann möchte ich mir auch den die Zeit nehmen, ähm, wenn er kommentiert hat darauf auch wieder einzugehen. Auch wenn ich dann manchmal nur sage Danke für Deine Meinung, aber äh, manchmal gibt es nicht mehr viel zu sagen. Zum Beispiel wenn ich jetzt eine Meinung gepostet habe im Video und derjenige äh, ist anderer Meinung und stellt seine Meinung dar. So, dann gibt ja nichts, weil er hat ja nur Bezug genommen zu meiner Meinung, dann kann ich nur sagen, danke für deine Meinung. Dann brauche ich nicht nochmal auf ihn Bezug zu nehmen, sagen, nee, ich sehe das anders und wiederhole das, was ich im Video gesagt habe. Ich will die Zeit von euch und von mir nicht verschwenden, aber ihr könnt euch sicher sein, ich lese jeden Kommentar und wenn ich einfach nichts zu sagen habe, dann versuche ich auch einfach nichts zu sagen, außer dass ich natürlich eure Meinung zur Kenntnis nehme und äh, ja und da auch des Groß Sinnlos rumdiskutieren. Ne? Das ist nicht mein Ding. Also ihr könnt euch sicher sein, ich lese jeden Kommentar und ich beantworte auch jeden Kommentar. Wenn auch dann eben nur vielleicht relativ kurz manchmal. Da habe ich selber auch ein komisches Gefühl, wenn jemand so, äh, so viel schreibt und äh, ja, und ich aber dazu eigentlich gar nichts sagen kann. Weil ich ist interessant. Ich, ich danke für deine Meinung. Das ist ernst gemeint. Ne? Viele fühlen das so ein bisschen als abwirken und ich sage danke für deine Meinung aber manchmal gibt es einfach nichts dazu zu sagen warum soll ich mir dann aus dem Finger irgendwas ziehen meistens ist eine Wiederholung vom Video ich habe ja schon gepostet und entsprechend ja also ich lese wirklich jeden Kommentar interessiert weil es mich wirklich interessiert und entsprechend das dazu nun die konkrete Zahl ähm, der Einnahmen im Mai die Einnahmen im Mai waren 339 Euro damit etwas weniger als die vorherigen Monate was aber eben von dem Rückgang der Affiliate einnahmen vor allem herrührt. Und entsprechend ähm, von mir, wie eben auch gesagt, auch mit einem lachenden Auge gesehen wird. Denn alle anderen Einnahmen sind gestiegen. Im nächsten Monat wird eventuell schon eine weitere Einnahmesquelle dazukommen, da ich nun endlich mein Buch zur Hartz-4-Challenge fertiggestellt habe. Auch wenn es ja mal ausgehend von der Hartz-4-Challenge gewesen ist, möchte ich in diesem Buch auch ganz allgemein zeigen wie preiswert vegane und vollwertige Ernährung sein kann und anhand der 30 Tage die ich von 140 Euro gelebt habe konkret zeigen was ich jeden Tag verbraucht habe, wie jeden Tag die, die Nährstoffbilanz ausgesehen hat, welche Gerichte und wie ich diese aus den Lebensmitteln hergestellt habe und auch über das Tagebuch hinaus Tipps und auch durchaus etwas kontroversere Inspirationen geben um eine Armut auch wirklich als Chance zu sehen. Das Buch wird gerade von vier Freunden lektoriert und wenn es fertig ist, nacheinander, dann freue ich mich ganz neutral und unbefangen meine Rezension zu diesem Buch zum besten zu geben. Das ist natürlich unsinn. Ich werde eine Werbeverkaufsveranstaltung vom Feinsten zelebrieren, Aber dasselbe mache ich ja eigentlich jetzt schon bei den Produkten, die mich wirklich überzeugen. Bei dem Buchtitel bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Der Arbeitstitel zurzeit ist vegane, genussvolle und vollwertige Ernährung am Existenzminimum. Oder Hartz IV und die Gesundheit gehört dir. Also das ein Titel. Das, ist das andere und dann... Oder. Ich bin aber auch dafür Vorschläge offen. Passend zum Buch als letztes noch ein Wort zu dem 100€ Euro Monatsbudget die ich derzeit habe für Essen und Trinken. Ich habe es nicht ganz geschafft das Budget zu halten, sondern ich bin bei knapp 140€ Euro gelandet. Ja, wie quasi auch in der Hartz 4 Challenge. Allerdings äh, gab es da einiges an lukulischen Leckerbissen wie Mangos en masse oder eben auch immer noch sehr viel Biogemüse und Obst. Da werde ich im nächsten Monat noch etwas mehr anziehen. Aber der Sommer steht vor der Tür und der Garten wird mir dabei Ziemlich sicher auch helfen, die diese 100 Euro dann auch zu schaffen. So, ich hoffe, ihr fühlt euch informiert, wie es so finanziell bei mir aussieht. Sexuell werdet ihr auf meinem neuen Kanal auf dem Laufenden gehalten. Und äh, ja, wer eine Leibesvisite bei mir durchführen möchte, um auch das letzte Detail meines Lebens zu erfahren, da macht ihr einen persönlichen Termin bei mir. Ich wünsche euch noch alles Gute und nochmal danke für euren Support und... Egal auf welche Weise. Aber genau diese gemeinsame Dynamik, dieses gegenseitige Geben und Nehmen, das ist ein Teil äh, ja, auch einer neuen geistigen Evolution, wo wir alle unseren Beitrag in unserem Umfeld leisten. Also nicht nur hier auf dem YouTube-Kanal, sondern dieses Verständnis für das Geben und Nehmen auf dieser freiwilligen Basis, das ist das, was die Welt voranbringt. Für eine bessere und liebevollere Welt. Macht's gut. Wir sehen uns morgen wieder, Euer Christian. Ciao.